Die Schale ist echt ziemlich, ziemlich dick. Geworden. Wir stehen direkt auf dem Franke Park. Wir haben seit langem mal wieder einen bewölkten Himmel. Es hat auch schon ein bisschen getröpfelt. Wir stehen wieder an unserem Hippie Parkplatz für ein, zwei Tage. Kai ist am Arbeiten und ich, ich bin hier gerade schon ein Abendessen am Vorbereiten. Wir haben gestern diese Dinger gekauft, dachten, boah, geil. Große Bohnen, richtig lecker. Und jetzt haben wir das mal ähm, übersetzt, was auf der Packung stand. Und zwar heißen diese Dinger ähm, Guisantes. Ich weiß wie man es ausspricht. Ich habe das mal eingegeben äh, im Übersetzer und äh, dann kam raus, es sind Erbsen. Naja, doch keine Bohnen. Jetzt waren wir uns unsicher, ob das vielleicht Zuckerschoten oder ob man die jetzt mit oder ohne Schale essen kann. Haben wir ein bisschen nachgelesen. Ähm, sind jetzt uns trotzdem unsicher. Haben jetzt aber beschlossen, wir ähm, poolen die raus. Nicht, dass es das dann ähm, nachher irgendwie eklig schmeckt. So sehen die aus. Muss ich dir helfen mit Poolen? Und du sagst, wir poolen die raus? Oh, ich pull sie raus. Du darfst weiter arbeiten. Okay, gut. Ich mache das. Es geht eigentlich ganz gut. Die kann man einfach aufbrechen, rauspulen. Ist jetzt nicht großer Aufwand. Ähm, genau, weil die Schale ist echt ziemlich ziemlich dick. Weiß nicht, ihr könnt gerne mal in den Kommentaren lassen, wenn ihr wisst, ähm, was es ist. Ob es wirklich Erbsen sind oder ob wir uns dafür tun. Schreibt es uns gerne. Wir poolen sie mal und wir äh, werden sie so verkochen. Bin gespannt, wie sie schmecken auf jeden Fall. Stellt es mir lecker vor. Man kann sie übrigens roh essen, haben wir vorhin gemacht, so eine Erbse roh gegessen. War lecker, süßlich. Das ging gut. Alle sind gepoolt, das ist die Ausbeute, Schüsselchen voll Erbsen und das ist der Müll. Jetzt bin ich gespannt, wie das schmeckt. Mal schauen, mit was wir das heute Abend machen. Reis. Reis und? Sonnengetrockene Tomaten. Oh, ja, und was noch? Einfach so? Äh, Zwiebel, Pilze. <lacht> wir lassen es euch sehen das <lacht> später. Das ist es jetzt geworden. Ähm, ich habe einfach Reis mit Karotten gekocht und dann im anderen Topf Zwiebeln mit den Erbsen, die ich ja gepult habe, äh, getrocknete Tomaten. Genau, das ist einfach und dann jetzt zusammengeworfen. Bisschen gewürzt und schmeckt. Herrlich. Hoffentlich gibt es ja Kraft, weil du fühlst dich nicht so gut. Ich Warm eingepackt, bisschen inlänklich. Halsschmerzen. Hoffen wir, dass es wieder schnell besser wird. Gute Nacht und morgen bin ich wieder fit. Mhm. Dann. Gut schlafen, und dann schauen wir morgen. Wie man sehen kann, geht's Kai äh, wieder blendend. Yes. Er hat sich gut ausgeruht, war auch nichts Schlimmes. Einfach ein bisschen ähm, abwehrschwach. Genau. Wir waren gerade ähm, zusammen in Wingen, sind äh, jetzt weitergefahren. Wir haben uns von unseren Freunden verabschiedet. Ja. Und jetzt sind wir wieder on the road. Wir sind äh, ganz neuen Platz erkunden. Ja. ja, hammer. Ich freue mich richtig. Ja, das heißt, wir gehen ins Mittelmeer hoch. Genau, wir gehen Sind ins Mittelmeer hoch. Wir eine Stunde oberhalb äh, Tarifa. Der Strand heißt Palones. Palmones. Palmones. Palmones. Palmones, genau. Und das äh, ist in der Bucht von Algeciras. Man hat Blick auf... Gibraltar? Gibraltar, genau. Nicht Grenada. Gibraltar, ja. <lacht> <lacht> <lacht> Und äh, es wäre eine traumhafte Bucht, ist es auch. Wäre es nicht, dass die Industrie irgendwie überhand nimmt hier. Ja, also, es hat nun gut gerochen auf dem Wasser, es ja. hat die ganze Zeit nach Metall ja. gerochen. Ne? Man sieht so ein bisschen viele Fabriken auch und es sind viele Boote auch, aber sonst hat der Bucht schon etwas, also mhm. das zeigen auch mal euch. Ne? Genau. Hier trinken wir am Lagune, man sieht es, da ist der Hafen, so ähm, ein Käffchen. Herrlich genießen, ganze Workout. Ja, und wir genießen die Sonne. Die lässt sich ab und zu blicken. Und in eine andere Richtung haben wir Blick auf Gibraltar. Äh, und äh, ein riesen Tankerboot, was -rein da reinführt, Ja, richtig groß. Und da, wo die Vögel sind, wird gefischt. Da holt gerade der Fischerboot sein Netz rein. Hier stehen wir geparkt. Hier werden wir wahrscheinlich auch die Nacht verbringen. Jetzt zeigen wir euch mal den Strand. Jetzt ist gerade eine richtig schöne Abendstimmung. Schaut mal, wie die Sonnenstrahlen da durch die Wolken kommen. Richtig schön. Hier geht es rein in die Lagune und da wieder wir schöne Sonne und da sieht man schon hier Industrie, da liegen überall Boote, da ist immer noch das riesen Containerschiff und da da Gibraltar. Genau, und da geht es auch weiter, da ist auch wieder alles mit Industrie voll. Das ist echt schade, wäre sonst echt ein schöner Strand. Aber ich muss sagen, trotz der ganzen Industrie und so hier gefällt es mir eigentlich doch. Irgendwie ja, schon auch eine besondere Stimmung. Aber vielleicht macht es auch einfach, weil wir gerade so schöne die Sonnenstrahlen da hinten reinscheinen. Echt schön. Gibraltar ist wirklich ein eigenes Land, oder? Ja, das gehört Start. zu England. Zu England, ne? genau, ja genau. So war's. Ja. Ich war da mal. Da sind ganz viele Affen auf dem Berg. Hier auf diesen Felsen. Hier auf dem Da sind ganz Sonne viele Affen. Einer. Meinst du dich? <lacht> ja, ich sehe ihn. <lacht> So waren wir meistens äh, heute wingen da so vor der Mole, bis zu diesem großen Boot, und dann wieder zurück. Ja, und da ist auch, weiß nicht, Industriehafen halt, oder? Ja. Und was es hier auch wieder hat, ganz viele Muscheln. Hauptsächlich aber von dieser Sorte, hier von diesen gibt es ganz viel, in ganz vielen verschiedenen äh, Farben. Echt schön. Zeig mal. Ah ja. Schön, ne? Die hat so eine schöne Streifung. Wir sind ein kleines Stückchen weitergefahren, sind nicht mehr in äh, Palmones, sondern in äh, Sotogrande. sind gerade hier auf dem Parkplatz angekommen und jetzt schauen wir mal an den Strand, wie es hier aussieht, ob wir hier eine Runde aufs Wasser gehen können. Bisschen Wind ist schon, mal schauen, ob es reicht. Und, was sagst du? Ist noch leicht, ne, der Wind? Wir schauen jetzt ähm, von der Seite auf Gibraltar, da ist Gibraltar. Ist verrückt aus. Ja, ne? Jetzt hier ums Eck und hier steht auch noch ein Bunker, aber dahinter auch ein Bar. Irgendwie haben sie das so ein bisschen kombiniert. Wir haben gesehen, dass da oben im Hafen jemand am Kiten ist mit Feuer. Und das schauen wir uns jetzt mal an, weil da ist wahrscheinlich richtig flaches Wasser. Und hier kommt so ein bisschen, äh, ist es so choppig, nennt man das? Chop. Ähm, genau, es ist nicht besonders. Und es ist auch noch relativ schwach der Wind. Ne? Weiter auf Entdeckungstour. Geht's? Schön, das gefällt mir wieder. Ein paar Kilometer weiter sieht es so aus. Wir stehen direkt auf dem Strand geparkt, vor dem Palmbogen. Palmen. Wo sind wir? Hier bei dem Hafen, wo wir vorhin von drüben gesehen haben. Genau, man sieht es auch. Da ist auch ein Keiter. Das, äh, sehr, Wasser. sehr schönes Strand. Es geht in eine leichte Brise, ist aber echt sehr sehr warm. Ich habe auch wieder herrlich ein T-Shirt an und ähm, ja, geht macht einen Kaffee. Genießen wir erstmal die Sonne und dann schauen wir, ob es reicht der Wind, genau. Schön. Und wir stehen hier direkt an der Hafe geparkt. Ähm, ist so ein Luxe-Yachte und so die liegen hier rum und Segelschiffen und die Appartementen so. Richtig Urlaubsschienen bekommt man hier, mit den ganzen Palmen. Ja. Guten Morgen ah, guten in Cobapino. Cabo Pino, sorry. Cabo Pino. Bei uns gibt's Frühstück am Strand gleich. Schaut dies hier, wir laufen hier vor. Oh, wie schön ist das Bild. Ja gestern äh, in Sotogrante war noch richtig schön. Ich war sogar auf dem Wasser. Es hat gerade so gereicht, der Wind. Ich bin ein bisschen hin und her geflogen. War echt schön. Und dann sind wir gestern noch hier nach Cabo Pino gefahren. Schön, richtig schön. Null Wind, spiegelglattes Wasser. War, das hab ich schon lange nicht mehr gesehen. So ein ruhiges Wasser. Apple Oh, hast du ein schönes Plätzchen gefunden? Herrlich. Herrlich aus, ja. Schon richtig warm auch, weil gar kein Wind geht und die Sonne da ist. Richtig angenehm. Und die Ruhe. Aber die Stimmung verbinde ich irgendwie schon mit Mittelmeer so ein bisschen. So null Wind, viel glattes Wasser. Weiß ich nicht. Die Wärme, Sonne, Palmen. Richtig schön. Ja. Cooles Frühstück, Cooles Frühstück. Rainbow trout and hummingbird Golden things. Die Schüsseln sind leer? Ja. der Bauch ist voll. Der Bauch ist voll. Jetzt machen wir mal Planung, oder? Was, äh, was wir machen. Was ist denn vorstell? Vorschlag? Vielleicht hier noch ein bisschen spazieren. Spazieren? Hört sich gut an. Und dann äh, wollten wir weiter gucken, ne? weil hier kommt auch kein Wind weiter und so. Und dann fahren wir einfach die Küste langsam weiter. Ja, so machen wir es Richtung Malaga. Wir sind kurz vor Malaga. Ja. Und äh, vielleicht halten wir da dann mal irgendwo an. Kate packt hier die Sachen aus. Warte, ich film mal ein bisschen ruhiger. Wir sind in. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber kurz nach Malaga. Wir sind kurz nach. Ähm, nach unserem Strandspazier in Capuquino, dann weitergefahren. Ja, wir stehen geparkt in El Changquete Da stehen wir, man sieht es, Louis. Und. Äh, ja, also städtisch jetzt, natürlich. ja, dahinter sieht man Malaga. Genau. Und wir haben gedacht, wir legen das Kleid hier schön in den Sand. Es ist herrlich also, warm. Das, Strand. das Strandtuch und ähm, Lünchen hier, also. Ja, wir machen richtig Picknick am Strand. Ach, herrlich. Lass uns gut gehen. Wir lünchen schön weiter, aber mhm. verabschieden uns schon mal für diese Woche. Ja so schnell geht es wieder vorbei. Aber diese Woche haben wir wieder richtig viel neue Plätze und Strände gesehen. Genau. Und so geht es jetzt auch erstmal weiter. Neue ja. Strände erkunden. Viel mhm. Neues. ist immer schön, was auch Neues Ein neues äh, Jahr für Kate. Lebensjahr. Ja. Während ihr hier die Vlog anschaut, feiern wir ihr Geburtstag. Ja, genau. Also, ich habe nämlich am Sonntag Geburtstag. Gratuliere. <lacht> Nein, du darfst noch nicht gratulieren jetzt im Voraus. <lacht> Aber was wir dann gemacht haben mein Geburtstag, seht ihr dann nächsten Sonntag. Ja, bis dahin. Macht's gut. Danke. Macht's gut, Tim. Dudu.